Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas, was mich schon seit Wochen umtreibt und ich es kaum erwarten konnte, es euch endlich zu zeigen. Ich habe heute neben einer neuen Limited Edition aus der Drogerie, der Kisses and Confetti AE von Rival Loves Me, etwas ganz Besonderes, was ich euch von ganzem Herzen ans Herz legen kann. Und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil ich da seit Ewigkeiten drauf warte, seitdem ich weiß, dass es kommen wird. Und deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunder wundervollen Start in die Woche gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass der nächste Teil der Woche für euch ein bisschen besser wird. Es ist für mich noch sehr, sehr früh, aber seitdem die Sachen da sind, bin ich ein bisschen aufgeregt gewesen. Zuallererst werden wir natürlich über die Limited Edition sprechen, die für mich sehr, sehr spannend aussieht. Vor allen Dingen sind da ein paar Produkte dabei, die ich so in L.E.s. von Rival Loves auch noch nie gesehen habe. Und ich glaube, dass sie für die ein oder andere kreative Maus von euch gerade zur jetzigen Karnevalsaison sehr, sehr schön sein werden. In der Kisses and Confetti sind neben der Lidschattenpalette, Nagellacke, Lashes auch ein paar Accessoires drin. Und die finde ich persönlich ganz süß. Deswegen freue ich mich darauf, die gleich zu benutzen. Ihr seht es auch, ich habe auch schon so ein bisschen was drauf. Einfach, dass ihr meine Haut sehen könnt mit ein bisschen Foundation, aber ohne Puder. Und ich einfach direkt gleich mit den dekorativen Produkten weitermachen kann. Bevor wir dazu aber kommen, muss ich das Video an dieser Stelle einmal unterbrechen und sagen, stopp. Falls ihr Probleme mit eurer Haut habt durch Lichtschäden, durch vorzeitigere Hautalterung, durch einen ungesunden Lifestyle und ihr wirklich wieder eine etwas schönere Haut haben wollt. Ihr wisst es, Retinol ist der Wirkstoff, der am meisten in der Kosmetikindustrie untersucht ist. Vitamin A und Asam hat endlich die Retinol-Reihe mit veganen Formulierungen, mit verbesserten Rezepturen, verbessertem Packaging und cleaneren Formulierungen. Und ich freue mich, dass ich sie euch heute hier exklusiv schon vorstellen darf. Ihr wisst es, ich bin der größte Retinol-Fan, den es gibt. Seitdem ich damals äh, im Home Shopping von Retinol erfahren habe, konnte ich es tatsächlich kaum erwarten, in das Alter zu kommen, Retinol zu benutzen. Und jetzt ist es natürlich mittlerweile soweit. Ich äh, gehe jetzt auf die 30 zu und ich merke, dass meine Haut vor allen Dingen im Winter so eine Regeneration hat. Und ich möchte sie dabei natürlich unterstützen und dafür ist Retinol wirklich. Das Beste, was man für die Haut machen kann. Falls ihr nicht wisst, was Retinol ist und was Retinol macht oder warum man Retinol benutzt, erkläre ich euch das gerne einmal ganz kurz vorneweg. Ich habe es eben schon gesagt, Retinol sorgt wirklich dafür, dass die Faltentiefe reduziert wird, dass Porengröße minimiert wird, dass die Haut von sich aus in der Regeneration unterstützt wird. Vitamin A ist Retinol, Retinol ist Vitamin A. Und in der Reihe sind zwei ganz besondere Arten von Retinol mit drin, die ich persönlich auch bevorzuge. Immer wenn ich in Interviews gefragt werde und ich weiß, dass ich eine sehr gute Haut habe, ich tue aber auch was dafür und meine Antwort ist immer Wasser und Retinol. Und Retinol aus der Asam-Reihe ist mein absoluter Favorit, weil es halt ganz besonders ist. Ich habe vorher immer die alte Serie benutzt. Retinol ist aber nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer und deswegen bin ich super glücklich, dass es jetzt eine komplett neue Reihe gibt. Ich zeige euch einmal vier meiner liebsten Produkte und vor allen Dingen warum. In der retinol von Asam sind zwei verschiedene Arten Retinols mit drin. Einmal Retinol-Derivat und einmal verkapseltes Retinol. Und gerade wenn ihr nicht so eine große Erfahrung mit Retinol habt, ist dieses verkapselte Retinol genau das Richtige für euch, weil es halt nicht auf die Haut kommt und ihr denkt, es tut weh oder es reizt so doll, sondern durch diese Verkapselung wird nach und nach Retinol abgegeben über die Nacht hinweg und ihr habt am nächsten Morgen eine wunder, wundervolle Haut. Ich finde, man sieht sofort am nächsten Tag schon die erste Verbesserung, dass die Haut einfach viel praller und viel voller und viel frischer aussieht. Und nach ein, zwei Wochen sieht man dann auch wirklich den Unterschied. Wichtig, bitte nutzt Lichtschutzfaktor. Je höher, desto besser. Unter 30 auf gar keinen Fall. Gerade zu dieser Jahreszeit finde ich Retinol am besten. Im Sommer bin ich ein bisschen vorsichtiger damit. Aber gerade jetzt im Winter, im Frühjahr, bevor die ersten Sonnenstrahlen so wirklich durchkommen, und für mehr Zeit draußen verbringen, ist Retinol das Beste, was ihr für eure Haut machen könnt. Mein absoluter Favorit ist äh, aus der Retinol Intense Reihe die Serum Pads. Ich bin ja eine faule Maus. Hier sind kleine mit Retinol getränkte Pads mit drin. Da sind 60 Stück mit drin. Ihr braucht vielleicht einen am Tag. Den gebe ich über meine Haut, auf meine gereinigte Haut und funktioniert perfekt. Etwas anderes und das ist so ein Geheimtipp. Ich finde, das ist... Muss, ist das Smart Tonic. Das ist nämlich mit Mandelsäure und Mandelsäure und Retinol arbeiten in der Symbiose. Das heißt, die Mandelsäure bereitet eure Haut noch mal besser darauf vor, Retinol zu verarbeiten. Und das in Kombination mit den Produkten ist phänomenal. Die Reihe ist sehr, sehr, sehr, sehr groß und es gibt viele verschiedene Produkte. Macht euch gerne ein bisschen auch außerhalb meines Videos über Retinol schlau, aber Retinol ist eine essentielle Wirkstoffart, die meine Haut komplett verändert hat. Und ihr seht es, selbst wenn ich keine Foundation drauf habe, meine Haut ist sehr, sehr glatt. Ich habe zwar ein paar Rötungen, die kriege ich mit Retinol natürlich auch nicht weg, aber das Gesamtbild meiner Haut ist sehr, sehr glatt und sehr, sehr feinporig. Und das kriegst du mit Retinol hin und Lichtschutzfaktor. Und deswegen empfehle ich euch das von ganzem Herzen. Probiert die Retinol-Reihe gerne mal aus, probiert vielleicht ein, zwei Produkte aus, lest euch auf der Webseite die Beschreibung durch. Und mit dem Code könnt ihr dann natürlich auch noch ein bisschen was sparen. Ich verlinke euch alle Informationen unten in der Infobox. Größte Empfehlung, auch hier prozentiges Retinol als Konzentrat. Ich kann nicht genug über Retinol schwärmen und von Asam durch diese Verkapselungstechnologie macht es für mich so viel anwenderfreundlicher als alle anderen Retinolarten. Deswegen probiert es gerne aus. Ihr werdet Retinol. Lieben und das sagen auch alle Wissenschaftlerinnen seit Jahren, Retinol ist der Wirkstoff für Anti-Aging. Und mit ein bisschen näher seht ihr auch meine Hauttextur. Ich hole euch ja auch immer sehr, sehr nah ran. Deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Foundation drauf. Ich blende euch aber auch nochmal meine Haut ohne Foundation ein, dass ihr das Ganze seht. Also sie ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr feinporig und ich bin sehr zufrieden mit meiner Haut. Bevor wir mit den dekorativen Produkten weitermachen, gibt es in der Limited Edition zwei Produkte, die ich ganz spannend finde. Drei. Wir haben einmal Face and Body Jewels. Die kann man sich aufkleben. Also entweder du klebst sie dir so übers Gesicht. Was ich damit immer ganz gerne mache, ist, ich nehme mir die einzelnen Steinchen und klebe sie mir punktuell auf einen sehr intensiven Look. Ich finde, die Kollektion geht auch so ein bisschen in die Karnevalsrichtung. Es passt ja jetzt äh, zeitlich auch ganz gut. Die ist übrigens auch ab dieser Woche in der Drogerie erhältlich. Also falls ihr in Karnevalstimmung seid, das ist hier bei uns in Berlin-Brandenburg, gibt es nicht. Aber viele von euch kommen nicht aus Berlin-Brandenburg und da wird bestimmt Karneval gefeiert. Da ist das ganz süß, das ist so ein kleines Accessoire, finde ich super. Nagelsticker, meine Meinung zu Nagelsticker, kennt ihr. Ich benutze keine Nagelsticker, aber die sind vom Design ganz süß. Was ich süß finde, ist, <lacht> ist diese kleine Avocado. Die finde ich wirklich zuckersüß. Habe ich persönlich keine Verwendung für, was ich aber krass finde. Das habe ich mir in meiner Jugend immer gewünscht. Und wenn ihr Teenies oder Kinder in, in dem Alter habt, die freuen sich darüber. Das sind Fingertattoos. Ich wollte immer aussehen, wie Bri, Brianna oder Lana Del Rey. Die haben ja auch so die Finger tätowiert. Fand ich immer super. Gibt es jetzt hier als Fingertattoos mit verschiedenen Designs. Herzchen, Punkte, Shh, Das, Oh, das hat Brianna glaube ich, auch hier Shh. Also das finde ich persönlich super cool. Ich glaube, da werde ich auch mal für ein paar Insta-Bilder ein paar machen. Finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt natürlich auch wieder zwei Nagellacke. Kleines Update aus der letzten LE. Ich glaube, Vibrant Vibes hieß die, glaube ich. Ich habe die Nagellacke meiner Oma gegeben. Ich habe ihr eingegeben und sie wollte den anderen auch noch haben. Sie trägt den rauf und runter. Also meine Oma ist glücklich. Meine Oma mag die Nagellacke sehr gerne. Vertrauen wir auf die Review von Oma Maxim. Und... ähm, die sind auch süß. Die sind ein bisschen grob glitzeriger. Wir haben etwas Feineres und etwas Gröberes. Da sind dann so ein paar Herzchen mit drin. Es gibt natürlich auch wieder einen Pinsel, Freunde. Ähm, den benutze ich auch wieder nicht. Da sind aber auch wieder diese Herzchen drin. Und das, finde ich, macht Rival Lasmi schon echt krass. Ne? Also Kollektionen, Design können die wirklich, dass es alles so cohesive aussieht. Also wir haben einen Highlighter. Es passt alles farblich perfekt und auch designsprachlich super zusammen. Hier sind dieselben Herzchen drin wie in dem Nagellack. Und dann ist das eine schöne Kollektion. Sollte jetzt auch in der nächsten Zeit bei euch in der Drogerie ankommen. Wir müssen jetzt aber über Make-up sprechen. Base ist schon so ein bisschen drauf. Ich will jetzt den Highlighter probieren, denn das ist der Highlighter mit super softer Textur. Lässt sich gut verblenden und sorgt für ein wunderschönes Finish. Das ist der neue Herz-Highlighter. Kommt wieder in dieser Herzverpackung. Erinnert mich so ein bisschen an den, den ich in meiner Ehe ja auch hatte. Farblich kommt er dem auch recht nah. Meiner war ein bisschen bläulicher. Der ist ein bisschen... Und den tupfen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen rauf. Ich habe heute irgendwie keine Lust auf Großpuder. Wir gehen einfach hier so ein bisschen rüber. Und die liebe ich tatsächlich sehr. Deswegen hatte ich den ja auch damals in meiner Kollektion mit drin, weil die sehr. Fein sind. Erstmal finde ich die Verpackung süß und die sieht auf dem Platz gut bei euch zu Hause aus. Das probiere ich auch so ein bisschen, ein bisschen mehr in die Bewertung mit einfließen zu lassen, weil ich weiß, dass viele wirklich darauf achten, dass das Packaging süß ist und süß zu Hause aussieht. Mein Platz, wenn ihr den sehen würdet, ihr würdet umfallen, weil das einfach hier dramatisch aussieht. Aber das ist halt, ne, das ist mein Arbeitsplatz hier. Der Highlighter ist sehr, sehr süß. Der ist schön hell. Der ist sehr, sehr fein. Also ich sehe keine groben Glitzerpartikel mit drin geht so ein bisschen in die silbrige Richtung und es ist ein schönes Produkt. Ihr kennt den schon, wenn ihr den aus meiner Kollektion vielleicht nicht bekommen habt damals, dann ist das glaube ich eine gute Sache. Ich mag die sehr gerne. Riva Loves Me" ist super günstig und ich finde gerade von dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist das schon mit Top, weil ihr wirklich das ist ganz bemerkenswert, dass Me die Preise für die Produkte nicht erhöht hat. Das finde ich sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und ihr habt immer noch gute Produkte für sehr wenig Geld. Highlighter, sieht süß aus, ist schön icy, sieht bestimmt auf dem Full-Coverage-Make-up auch sehr gut aus. Ich nehme ein bisschen Concealer und muss sagen, diesen Huda Beauty Full filter concealer den mag ich ganz gerne, aber ohne Puder. Sonst ist er mir zu trocken. Der braucht aber auch nicht so viel Puder. Das Einzige, was ich ab Puder ist so ein bisschen mein Augenlid damit der Lidschatten sich gleich ein bisschen besser verblenden lässt. Und dann gehe ich mit dem Rest nur ganz leicht runter. Also den würde ich auch jetzt nicht unbedingt baken bei meiner Haut gerade aktuell. Aber ich mag die Base sehr gern. Und ich finde, das ist etwas, was ich mir dieses Jahr auch vorgenommen habe, das euch ein bisschen mehr zu vermitteln. Das eigene Bild so ein bisschen mehr wertschätzen. Das hatte ich neulich in einem Video angesprochen. Das hat für sehr viel Gesprächsstoff in den Kommentaren gesorgt, dass ich eine Zeit lang wirklich Probleme hatte, nicht mich selbst im Spiegel anzugucken, aber mich selbst im Spiegel zu erkennen und das zu schätzen, was ich im Spiegel sehe. Und jetzt probiere ich dann noch fokussierter darauf zu achten, dass ich mich halt nicht mehr hinter Make-up verstecke, sondern Make-up nutze, um mich noch lieber anzuschauen, und mich noch besser zu fühlen. Also so ein kleiner Gedankenschiff, den ich euch gerne mit auf den Ge Weg geben würde. Wir haben eine Lidschattenpalette und die sieht extrem gut. Spannend aus. Das ist die 24 Farben Eyeshadow Palette für kreative Looks. Hochpigmentierte Farben lassen sich einzeln oder auch zu neuen Farbnuancen gemischt. als sie what she did there. Einfach auftragen und verblenden. Hier sind 24 Gramm mit drin. Auch diese Palette ist vegan. Und ihr habt wirklich eine Vielzahl an bunten, lauten Farben mit drin. Das ist eine Neon Palette. Aber ihr habt hier auch ein paar Farben drin, die ihr natürlich etwas reduzierter benutzen könnt. Das ist etwas, was ich ja Ende letzten Jahres gesagt hatte, dass ich glaube, dass diese Pop-of-Color-Farben wieder sehr in den Trend kommen werden. Und wenn ihr diesen Pop-of-Color im Inner Corner beispielsweise liebt, get this one. Ihr habt blau, ihr habt pink, ihr habt extrem spannende Texturen auch wieder. Matz, Schimmer, pastellig und dann auch hier wieder diese coolen Glittertopper. Wow, sieht schon nice aus. Heute wird es pink. Heute, ich möchte heute aussehen wie Barbie. Deswegen starte ich mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe als erstes in diese Farbe hier. Die ist so ein bisschen babypastellig und die setze ich mir erstmal hier als Transition Shade ein bisschen höher hin. Einfach, dass ich einen schönen Farbverlauf habe. Und damit fixiere ich tatsächlich auch gleich nochmal mein Lied. Ich weiß, dass viele so ein bisschen Angst vor bunten Farben haben, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, dass es darauf ankommt, wie man sie kombiniert vielleicht. Und wenn du. Farben hast, die zwar bunt sind, aber du mit etwas neutraleren Farben kombinierst, wie beispielsweise braun, dann setzt du dir halt so einen pinken Inner Corner Highlight-Ton hin, dann ist das schon krass. Oder du bist einfach krass und trägst einen komplett icy blauen Cut-Crease-Look. Und dafür schauen wir mal, was das Ganze kann. Heute werden wir einen krassen pinken Look machen, so ein bisschen vielleicht auch. Valentinstags Inspired. Die Farbe sieht schon sehr, sehr gut aus dafür, dass sie so hell ist. Ich gehe auch gleich in die nächste Farbe. Was mir hier sehr, sehr gut gefällt, ist, dass ich eine Vielzahl an Abstufungen habe. Ne? Also ich habe ja jetzt erst eine genommen und kann jetzt beispielsweise mit diesem Pink hier weitermachen. Arbeite das richtig gut in denselben Pinsel, klopfe ein bisschen ein und dann arbeite ich mir die Farbe auch in die Lidfalte. Maxim aus der Zukunft haben die Farben dein Auge eingefärbt. Schreib es dir gerne hier hin. Das Pink ist Tatsache, finde ich ganz spannend, nicht so weißlich. Also das ist schon Pink und ich glaube mit einer weißen oder mit einer sehr hellen Lidschattenbase könnte man das Ganze noch ein bisschen intensivieren. Ich finde aber, dass das schon Pink ist. Ne? Also das ist schon eine schöne Farbe. Und gehe hier in dieses Hot, Hot Pink, klopfe ab und das presse ich mir. Oh uh, ja, das ist ein Barbie Pink. In die Lidfalte und dann blende ich das Ganze mit dem Pinsel von eben Einfach noch ein bisschen aus. Also die Farben funktionieren sehr, sehr, sehr, sehr gut. Die Palette fühlt sich auch gut an. Ihr habt halt einfach viele Farben mit drin. Ich habe jetzt leider noch keine Preise. Ich denke mal, dass sie zwischen 5 und 7 Euro vielleicht liegt. Und das ist für 24 Farben, ist das schon, das ist schon eine Hausnummer. Mit dem Rot hier auf mein bewegliches Lied. Oder nee, wir nehmen das Pink. Dass ihr die Farbe auch nochmal gesamt seht. Also das ist schon Neon, ne? Ein bisschen Fallout hat die Farbe. Ich habe jetzt natürlich auch mein Concealer dummerweise... Nicht gesettet, aber ist nicht so schlimm. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe hier in diesen Schimmerton rein. In alle drei Tatsache, dass ich so ein bisschen mehr Bewegung habe. Und toppe das hier so rüber und habe dann wie so einen glossy Effekt, der farblich sehr, sehr gut zu dem Pink passt. Und kann mir dann eine Cutcrease ziehen. Ich glaube, unten möchte ich ein bisschen Orange benutzen. Und dafür nehme ich hier den Ton hier oben, klopfe ab und stempel mir den richtig schön an die Wasserlinie. Ich finde Pink und Orange sieht immer super, super schön aus. Und ich finde, das Orange nimmt dann so ein bisschen Leuchten von dem Pink wieder weg und macht es wieder ein bisschen alltagstauglicher. Sehr, sehr gut die Farben. Also wenn du sie so ein bisschen hinpresst, hast du echt gutes Pigment. Und ich nehme auch gleich den Pinsel und gehe hier nochmal in diesen Icy Ton. Ich setze mir den als Inner Corner hier hin. Könnte man natürlich jetzt auch ein bisschen was Bunteres machen. Aber ich glaube, also wir hatten schon lange nicht mehr so viel Farbe auf meinem Auge, oder? Ich finde auch das Grün hier super spannend. Schauen wir uns die Farbe. Oh. Sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, was Rivala mir gemacht hat, aber sie haben etwas sehr, sehr richtig gemacht. Und zwar haben sie die Lidschattenformulierung geändert. Wahrscheinlich ist es ein anderer Produzent, in den, also seit einem Dreivierteljahr auf jeden Fall schon, sind die echt krass geworden. Ich packe euch hier auch nochmal das Blau mit daneben. Und diesen schimmernden grünen Ton. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Okay, wir haben noch was anderes. Mit Erst habe ich gedacht so, mm, Aber dann dachte ich mir, mm, extrem gut. Es gibt einen äh, Double-Sided Eyeliner. Das ist der Heart Stamp und Eyeliner. Ihr habt auf der einen Seite einen klassischen Eyeliner. Der ist sehr, sehr, sehr, sehr gut. Die Spitze ist schön fest, aber nicht zu fest. Also du kannst einen schön krassen Liner ziehen. Probieren wir gleich. Und ihr habt ein Herzchenstempel. Und ich habe erfahrungsmäßig mit diesen Sternchenstempeln und so, die haben immer nie so funktioniert. Der ist echt krass. Ich habe selbst auf meiner Handinnenfläche ein sehr, sehr scharfes Herzchen machen können. Ich mache es nochmal hier, einmal rauf, boom, nochmal, boom. Was ich mir damit sehr, sehr süß vorstellen kann, ist wirklich so punktuell oder als Herzchen-Freckles, also als äh, Sommersprossen. Hm, ich probiere jetzt mal was. Ich hoffe, es klappt. Drückt mir die Daumen, ich ziehe mir einen Liner das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Ich, ich, ich muss aber auch dazu sagen, ich übe in letzter Zeit auch recht häufig. Hier so an manchen Stellen könnte es noch ein bisschen ordentlicher werden, aber wir kommen dahin. Was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass er recht schnell antrocknet und halt dann nicht nach oben abstempelt. Und die Spitze ist nicht so wabbelig. Das heißt, du hast wirklich recht viel Präzision. Wenn ich einen Eyeliner ziehen kann, dann ist es ein guter Eyeliner. Ich will mir jetzt ein Herzchen hier hinten noch aufsetzen. und hier und finde das schon süß. Also ich glaube, dass das so als kleines Highlight oder vielleicht auch nur ein Herzchen hier am äußeren Augenwinkel oder so zu besonderen Anlässen, finde ich schon wirklich nett. Wir haben noch was. Es ist noch nicht vorbei, ihr süßen Mäuse. Wir haben Lashes. Zwei verschiedene Paar. Einmal die Eyelashes All for Party. Wir haben goldene Glitzerpartikel schon mit drauf. Die benutze ich jetzt nicht, weil es wird mir sonst zu viel. Wir haben aber einmal den Style All for Love und der ist wirklich süß. Hinten ist ein Lash Gloom mit dabei und die sehen sehr, sehr voluminös aus. Deswegen klebe ich mir die jetzt einmal auf. Und dann schauen wir mal, wie das fertige Ergebnis aussieht. Wir sahen lange nicht mehr so wild aus. Ne? Ich habe lange keine Lashes mehr drauf gehabt, keine bunten Looks mehr. Und ich finde, dass das Ganze sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich mag die Lashes gerne. Die sind schön getrennt, die sind auch recht wispy. Und die sehen gar nicht so krass aus, wie gedacht. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr schöne Kollektion ist, wenn ihr wirklich mal ein bisschen was Auffälligeres haben wollt. Halt nicht dieses 0815 Braun und, grün. <lacht> Braun und Grün und äh, so eine diese Standard-Dinger, sondern das sind wirklich gute Produkte gewesen, die viel Spaß gemacht haben zu benutzen. Und das ist etwas, was mir mittlerweile sehr wichtig ist. Ich will Spaß dabei haben. Ich will, dass es gut funktioniert. Und wenn eine Farbe halt nicht so gut performt, ist es mir egal. Da sind 23 weitere Farben mit drin. Bis jetzt haben aber alle gut funktioniert. Und ich habe einen schönen Look gezaubert. Der Liner ist sehr, sehr gut. Auch mit dem kleinen Herzchen finde ich ganz süß. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Kollektion sagt. Vielleicht habt ihr sie ja schon entdeckt und das ein oder andere Teil gekauft. Ansonsten große Empfehlung und kleine Erinnerung. Hüpft gerne einmal zu Asam rüber. Macht euch ein bisschen schlau über die neue Retinol Intense Reihe. Eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Reihe mit äh, großen Empfehlungen von mir für euch. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Ich äh, küsse euch. Ich drücke euch. Und freue mich, wenn ihr Freitag wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf.